Hallo, hier ist wieder euer Data Master. Heute erkläre ich euch den T-Test. Ihr erfahrt, für welche Fragestellungen er überhaupt geeignet ist, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, in welcher Form eure Daten vorliegen sollten, dann erzähle ich euch etwas über die Interpretation der Ergebnisse. Kommen wir zunächst zu den Fragestellungen. Der unabhängige T-Test ist, wie der Name es schon sagt, für unabhängige Gruppenvergleiche geeignet. Also zum Beispiel wiegen Frauen weniger als Männer, wird in Einfamilienhäuser häufiger eingebrochen als in Mehrfamilienhäuser oder geht es einer Gruppe nach Medikamenteneinnahme besser als einer anderen ohne. Sind die Gruppen abhängig voneinander, also zum Beispiel wird einer Gruppe ein Medikament mehrfach gegeben, dann muss der abhängige T-Test gewählt werden. Wie bei jedem statistischen Test müssen verschiedene Voraussetzungen gegeben sein. Das sind im T-Test drei Voraussetzungen. Voraussetzung 1 ist die Unabhängigkeit der beiden Variablen. Das ist durch die Fragestellung gegeben und ist bei uns der Fall. Voraussetzung 2 ist die Normalverteilung der Variablen und wird durch einen weiteren statistischen Test, den Shapiro-Wilk-Test, geprüft. Das zeige ich gleich. Und Voraussetzung 3, die Gleichheit der Varianzen der beiden Variablen, wird durch einen weiteren Test ebenfalls vorher geprüft. Als erstes wählen wir einen geeigneten Datensatz aus. Dazu nehmen wir den MT-Cars, den R eingebaut hat, und nennen ihn Daten. Er taucht hier rechts auf. Wir sehen hier die verschiedenen Automarken mit ihren Zylindern und so weiter. Uns interessieren diese beiden Spalten, nämlich die Zeit auf die Viertelmeile, also die Geschwindigkeit und ob sie Automatikgetriebe ist gleich 0 oder nicht sind. Wir sehen, wir haben hier zwei Gruppen mit 1 ohne Automatik und 0 mit Automatikgetriebe. Eine geeignete Fragestellung für den T-Test ist also, unterscheiden sich diese beiden Gruppen in ihrer Zeit auf Viertelmeile damit es etwas übersichtlicher wird, mache ich mit diesem Befehl hier die Spaltennamen etwas besser zu lesen. Und ein erneuter Blick zeigt uns: Hier haben wir die Geschwindigkeit und Automatik, ja oder nein. Und jetzt müssen wir ja zunächst die beiden Voraussetzungen prüfen. Die erste Voraussetzung ist die Normalverteilung, dafür ist ein anderer Test verantwortlich und zwar der sogenannte Shapiro-Wilk-Test. Den können wir sehr einfach mit dem Befehl data ist gleich Daten. Also hier suchen wir nur den Datensatz aus und dann wählen wir den Shapiro Test und geben ein den Namen der Werte, die uns interessieren und davon allerdings eine Unterauswahl, nämlich die Unterauswahl, ob es jetzt die Gruppe Automatik oder nicht ist. So, hier bekommen wir zunächst einen P-Wert, der über 0,05 liegt. Das ist eine gute Nachricht, denn das bedeutet, dass die Nullhypothese des Shapiro-Wilk-Tests abgelehnt werden muss. Das heißt, die Daten sind normal verteilt. Mit Copy und Paste mache ich denselben Test auf die Autos ohne Automatik und bekomme hier wieder einen P-Wert über 0,05 und kann also mit dem T-Test weiterfahren, denn die zweite Voraussetzung ist auch erfüllt. Die Variablen sind beide normal verteilt. Jetzt kommt der Test darauf, ob die Varianzen gleich sind. Und hier muss ich die Geschwindigkeit in Beziehung zur Automatik setzen. Und Data ist wieder unsere Daten und ich weise die diesen Test jetzt dieser Variable zu und wenn ich diese Variable hier mit Steuerung return ausgebe, dann sehe ich wiederum einen p-Wert, der über 0,05 liegt. Das heißt also auch hier die Varianzen sind ungefähr gleich verteilt. Auch die dritte Voraussetzung ist gegeben und ich kann mit dem T-Test beginnen. Wichtig ist es bei jedem statistischen Test, die Daten genau in die Form zu bringen, die der Test benötigt. Denn sonst wird der Test entweder mit einem Fehler abgebrochen oder noch schlimmer. Er wird durchgeführt, bringt aber nur Unsinn als Ergebnis. Und man merkt es nicht, weil die Daten eben nicht die richtige Form hatten. In unserem Fall ist die Form für den T-Test relativ simpel. Wir brauchen eine Gruppe, also eine Spalte mit zwei Gruppen und zwar genau zwei Gruppen und wir brauchen eine intervallskalierte variable die geschwindigkeit in diesem fall bzw. die zeit auf eine viertelmeile das muss auch übrigens nicht in einem dataframe sein ist aber in 99,9 der fälle sinnvoll natürlich das ganze in einem dataframe zusammenzubringen der t-test heißt nicht überraschend t.test und wir können ihn uns in der Hilfe auch einmal ansehen. Wenn ich ihn hier eingebe, dann sehen wir hier eine kurze Beschreibung und die Parameter, die wir angeben können. Und genau das machen wir jetzt. Wir geben unseren ersten Wert an. Das ist die Spalte im Daten -Data Frame, die wir Geschwindigkeit genannt haben. Y ist die Spalte, die wir Automatik genannt haben. Und dann brauchen wir noch... Eine wichtige Zusatzinformation, nämlich dass die Varianzen gleich sind. Das hatten wir ja hier in diesem Test gerade gezeigt und da setzen wir True. Wenn wir False setzen, wenn also die Varianzen nicht gleich sind, dann landen wir bei einer Variante des T-Testes, nämlich dem Welch-Test. Und schließlich müssen wir noch die Alternative angeben. Und hier geben wir mal Two-Sided an. Wenn ich mit Steuerung return diesen T-Test ausführe, dann bekomme ich eine ganze Menge an Informationen, zunächst einmal auf welchen Variablen es ausgeführt worden ist, dann einen T-Wert. Dieser T-Wert sagt mir, wenn er positiv ist, dass die erste Gruppe größer ist als die zweite. Die Degrees of Freedom, die hier keine Rolle spielen. Der P-Wert, der hier sehr, sehr klein ist. Also wir haben einen höchst signifikanten Unterschied gefunden. Wir sehen hier das 95% Konfidenzintervall, das angibt, zwischen welchen Werten der Mittelwert liegt. Und schließlich sehen wir hier am Schluss den Mittelwert von x, der hier bei 17 84 liegt und den Mittelwert von y, der sehr viel geringer bei 0.40 liegt. Mit diesen Werten können wir sagen, dass mit einem höchst signifikanten Unterschied der Mittelwert der Automatikfahrzeuge größer ist als der Mittelwert der Fahrzeuge ohne Automatik. Typischerweise wird der E-Value angegeben und die Mittelwerte. So, das war es kurz und knapp zum T-Test. Ich hoffe, ihr könnt ihn jetzt einwandfrei durchführen und könnt eure Daten so analysieren, wie ihr das möchtet.